Beim Aufwärmen liefen hier die Tore von damals, da habe ich das Tor gesehen von meinem Vater. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich schon ein bisschen geträumt, dass ich den heute genauso reinmache. Da hat es natürlich irgendwie geklappt. Schöner geht nicht.